Aber Sie glauben doch, dass er Gott ist. Das weiß ich. Ich habe mit dem Pizza ausgeliefert. Tja, das Thema ist einfach gut. Äh, es werden... Viele verschiedene Bereiche angesprochen, die aber auch bis zum Himmel stinken. Wie lange brauchen wir noch? Woche. jetzt da bin fertig muss wirklich sagen ich bin schon sehr sehr gespannt drauf wie alle diese wirklich vielen verrückten Szenen heißt ja nicht umsonst das verrückteste Ende der Welt letztendlich dann wirklich umgesetzt werden ja ich habe jetzt noch einmal das gar nicht und dass das nicht direkt verdient ist. Das hat gerade jemand gesagt. Steht auf der Tudel. Nein, ich schloss Du gehst am meisten seit dem. Und jetzt sollst du sie hin. Ich mag so die nicht Mainstream-Filme. Oder Geschichten sowieso. Und deswegen, das ist genau sowas, finde ich, und das gefällt mir. Bitte los. Ah, ihr seid sicher Lisa und Lara. Ihr habt da ja ein ganz, ganz tolles Video hinterlegt. <lacht> ah, ich bin Mike. Und dieser Weihnachtsmann hier ist Steve. Ho, ho, ho. Okay. Kamera. Läuft. Tom. Läuft. Klappe. Bitte los. Wie viel ist dieser Mensch wert? Sie haben 20 Sekunden. Wir wollen die Antwort in der internationalen Währung. Wer näher dran ist, hat gewonnen. Äh, ich habe Streep gelesen. Äh, beim Lesen äh, hatte ich starke, ich habe es eh ja schon gesagt, starke Assoziation zum, zum Leben des Brian beispielsweise vom Humor her. Mir taugt es wahnsinnig. Also es ist einer meiner Lieblingsfilme und, äh,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 Also, das klingt nach einem Mörderspaß mit einem, ersten, mit einem ja, durchaus ernsten und absolut aktuellen Hintergrund. Mein Konzert am heutigen Abend als Lebenszeichen <lacht> Das wäre eigentlich ein Plakatfoto gewesen. Danke, Schnitt. Haben dich die letzten Wochen so fertig gemacht, Eva, dass du so viel graue Haare hast? Ah. Ja. ja, ja. Maximum. Szene haben wir schon hinter uns, ne? Ja, Gott sei Dank. Sie, Sie werden auch ganz gerne. Frau Innenminister? Ja. Wie war's? Super. Ich bin ja. ganz begeistert. Du ja. bist so schnell fertig, ja, das so schnell du hast alle Stunden. Das ist ein totaler Profi. 11 habe ich gesagt, ja? Was, was, was? 11 habe ich gesagt. Ja, eben, und jetzt ist. Halb, halb Ja, eben, ich denke mal, es ist so schnell gegangen, weil ich bin ja, begeistert. Ist der heiß? Tschaka. Wie ist natürlich nicht heiß? Das ist äh, ein neues Styling. Sweatflex. Flags heißt das. Das ist <lacht> ein Wasser. Also, jedes Mal, wenn jemand eine Szene gedruckt hat und da. Da man da drauf. Der Rest wird noch digital eingefügt. Also auch die Doffel. Danke. Danke, danke, danke. Habt ihr mich vermisst? Oh, ich weiß, ich weiß, dass das nur die produktion ist, aber das ist nicht äh, für mich so. Der Thema ist, ist für mich ja, was wir damit erzählen, das ist interessant. Wir sind hier, um die Demokratie zu erhalten. Wir praktizieren sie nicht. Ich ja. steck dich auch, du Sankt! <lacht> <lacht> ich finde die Geschichte einfach cool. Das spricht mich an und es klingt einfach Spaß und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das machen sollte, finde ich. Weil es einem Spaß macht und weil man an die Geschichte glaubt und an das Projekt. Und natürlich ist es schön, wenn man bezahlt wird, aber es geht ja halt nicht immer und dann ist es halt schön, bei einem Projekt dabei zu sein, wo man sich denken kann, dass es cool wird. Und es hat mich schon sehr gereizt. Ich muss auch sagen, es hat mich auch die Rolle sehr gereizt. Also das gebe ich schon zu. Ich habe, zuerst habe ich nicht genau gewusst, ob ich dem trauen kann, aber dann hast du mir das geschickt, den Text. Und das ist schon... Ich finde das schön, weil es hat auch sowas so was Kritisches drunter liegen und das finde ich immer wichtig, dass nicht einfach nur, dass es quasi nicht nur ein Spaß ist, sondern dass da am Message drunter liegt. Gut. was? bereit? Bereit. Kamera läuft. Ton läuft. Klappe. Zuerst einmal Thank you, Thank you, Thank you für 120.000 Likes auf meiner Facebook Fanpage. Erleben Sie mit, wie ich jetzt Dieses um 30 Jahre jünger werde? Na, das war es heute, <lacht> <lacht> So jung, wo ja, wir auch <lacht> <lacht> Kommen Sie rein oder kommen Sie rein? Kommen Sie rein! Ah Kommen Sie rein! Ja. Nein. Also ja.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 Und die Frage ist, wie und warum ein natürlicher Kreislauf zum monströsen Hamsterrad wird. Und dann stehen wir auf. Und das sollte in einer totalen Klinge sein. Wie wird der Text jetzt da drin? Ja, also mal sitzen. Du, Fisch, Bärbeln. Fisch. Komme ich komm nie mehr auf. <lacht> wie lange dauert denn das? So ein Dialog. So wird so es das nicht Geh wirklich in die Knie. Also setzt auch Knie auf dem Boden. Da bin toll die... das nicht. Stehen wir auf, Rainer? Oh ja, genau. Was? Sag einmal was Nettes zu Karwin. Die Karwin ja, ist nicht. die Beste. <lacht> ja, ha ha ha. Ich darf Probier das, oder? Das probiere es, ja. Ich probiere es, ja. Ich probiere es. Mit kleinen, drehenden Alpen. <lacht> um. Und. Leid. Klappe. Wieder los. Aber wird das Hamsterrad niemals vollständig implementieren? Okay. Kamera. scheißegal sind, denn alles scheißegal ist. Aber warum? Weil mir alle scheißegal sind, denen alles scheißegal ist, da interessiert mich überhaupt nicht, was mit denen passiert. So wie bei den Dinosauriern. Dinosaurier. Andreas, darf ich das dann nach den Dreharbeiten behalten? <lacht> Sexy. Nur der gute Vito, mein Bon, erwarte sich meiner. Die größte Herausforderung, Pizzaschachtel zusammenbauen. 50 Stück braucht man. Wie kriegen wir 50 Pizzaschachteln auf dieses Fahrrad? Ja, die Baby ist dort, wo der Pizza-Man herkommt.